Hey Leute, Nick und Tizi von BIC hier. Heute spielen wir ein Lied one 101. Es gibt verschiedene Disziplinen. Im ersten Spiel starten wir bei 65 cm und gehen nach jedem Kill 5 cm hoch. Der erste, der 128 cm erreicht, gewinnt das Spiel. Nein. Nice. So, erster Kill. Es geht auf 70. Ja, direkt weiterkommen. So, Mann. Welche Höhe spielst du normal? Ich spiele normal 75 tatsächlich, wie ich es auch gerade habe. Ah, mein Stuhl ist ein bisschen äh, normalerweise. So, 80. Oh, nee, komm. Hey ready? Du denkst mir die ganze Zeit da. Das ist unfair. Ah. Waffe. Spiel 85 No Okay go ah. Zack Zack Ich guck mal, wie lange ich noch sitzen kann. Ich bin jetzt bei 90. Ja. Es geht, lo geht los, ja? Ja, komm. Da sitzt du. <lacht> okay, das ist die letzte Stufe, wo ich sitzen kann. Auf jeden Fall 95. <lacht> ich stelle mich mal hin. Bist du 95? Ja. 100, ja? Ja, 100. Mann. Wie ist das Wetter da unten so? Ein bisschen kalt, würde ich sagen. Boah, shit, das ist schon. Hey, das triggert mich richtig, wenn du machst so 90 Punkte, <lacht> 90.1, 98. <lacht> Musst du immer perfekt die Null hitten. <lacht> ich sitze. Das geht nicht. Okay, warte mal. Würde ich? Ja, ganz gut. Nee, komm. So. Erste Hälfte vorbei. Ich bin auf 110. Was? mal, was so? 115. 120. <lacht> komm. komm auch zu mir. Na, ich komm jetzt. Hm. Wie habe ich dich gedingt? Hast Und ich 125. Ich glaube, es ist die letzte Stufe. Stark. Ding. Ist das was? Okay, ich habe gewonnen, so wie es aussieht. Niklas, wo bist du so? Ich, ich bin an. auf 100, 100. Ich bin auf 128. Ich fange auf 65 cm an und fahre hoch. Wenn ich einen Kill mache, und er fängt auf 128 an und fährt runter. Wer als Erster auf der Höhe des Anderen ist, hat gewonnen. Du jetzt runter, ja? ja jetzt runter, ja. Ja, genau. Ah, okay. <lacht> <lacht> <lacht> ich habe auf einen Restart gewartet. Nee. Zack. Hmm. Zack, Zack, Zack. No, oh, Nick, lass ich komm hoch. So machst du das? <lacht> Schön. Wie hoch bist du gerade? Um da 100, du sitzen. Nummer 15, glaube ich. Okay, okay, ich bin 85. Hey, jetzt 110. Sehr gut verrückt. Da gibt's die One-Shots jetzt. Ja. 85 scheint gute Höhe zu sein. 90 aber auch. Hast du mich gesehen oder was? <lacht> <lacht> mm. Mm. So, 105. Gleich habe ich dich, nicht das. Das wirst du gerusht. Zack. So ein gutes Frame stehen. Ja. <lacht> 110. Alter. Hab keine Chance. Das ist aber auch der Monitor vielleicht bei mir. Was? Das ist auch vielleicht einfach der Monitor. Das geht richtig rein. Der Monitor? Das geht nicht. Oh, Shit, Niklas. Ich habe noch 8 cm vor mir. Wo bist du jetzt? 90. 90? 85. Das fühlt sich gut hier. Das gut verloren, Titi? Ich glaube nicht. Ne? 80 jetzt? Ja. Hm. <lacht> <lacht> Nein. So. Was ist jetzt? 150? 125. Ich kann ja, noch 3 Zentimeter das ist, machen. <lacht> Wow. One shot zum Schluss. GG, 2-0. Stark, Niklas. Komm hoch. Nee, ich bin wieder hier. Komm hoch. <lacht> GG. Oh. Jetzt haben wir die letzte Disziplin. Wir starten ganz unten auf 65 cm. Und nach jedem Kind mag man 5 cm hoch. Und äh, ja, wer mag äh, oder kommt, 128 hat gewonnen. Komm, komm, komm. komm. <lacht> Nein, du gewinnst. Oh, nice. Nee, komm. Okay. Ja, ich hab neues Meter. Ich? Ja, auf den Knien. Ja. <lacht> <lacht> Stehst du? Ja, komm. Ja, komm. <lacht> Ach man. <lacht> auf wie weh viel bist du jetzt? Nee nicht so. 90. So, jetzt bist du fertig. Jetzt bin ich schon auf meiner Höhe. <lacht> ich werde auch jetzt einfach die ganze Zeit knien, einfach nur um dir okay. zu zeigen. Okay. Ein Statement machen. Ja. Nice. 85? Ja komm. Wo bist du? Ja, 85. 85. 98? Ja. Oh, komm. <lacht> sag besser? Noch. Nee. Oh. Hey, ich sehe einfach gar nichts man Mann da mir. Ja, ja, ja. Die Ausreden. <lacht> ja. Ich sag, ich glaube, die Kamera sieht mich gar nicht mehr. <lacht> Ja, okay. Hm. So, ist die letzte Stufe, wo ich jetzt im Knien spiele, auf jeden Fall. Hast du Wunder jetzt? Ja. Was? Du kämpfst einfach. Ich? Ja. Nee, kein. kein Ach so. Ach, sehr schlecht. Ich schau mit sein. dir jetzt hier. Zack. Hm. Zack. 110, du bist bei 90, <lacht> So okay. gelackt. Schön, die Teammates flamen. Ja. Ist wichtig. Nee, kein Flamen. Das war gelackt. Wir denken einfach den Job, ja. <lacht> So, 120. 125. Ich bin hier auf 19. Liter. <lacht> das ist nicht cool. oder was? <lacht> Komm. GG. GG. Ich bin wieder hier unten. <lacht> ah. Stark.